Das Spiel. Okay, ich brauche noch ein Deck. Ja, nehmen wir mal das erste hier. Passt schon. Ähm, dann wollen wir mal. Los geht's: Schere, Stein, Papier. Ich nehme natürlich Papier. Wo ist, wo ist eigentlich mein Lini? Irgendwo hier. Vielleicht hier? Vielleicht hier, Vielleicht hier oben? es doch irgendwo sein, Mensch. Ah. Ich hab's gefunden. Wunderbar. Oh, ich darf ja anfangen. So, dann wollen wir mal die Hand sehen. Wow. Oh nice, <lacht> verbrecher du. Und natürlich hat er, du! Was denn auch sonst? Komm, jetzt irgendwas Brauchbares. Immerhin ein spielbares Monster. Set, set, dann soll er mal zeigen. Alex, Essen ist fertig. Oh. Essen ist fertig. <lacht> Alter, kann doch mal spielen. Was überlegt er denn so lange? Spiel einfach deinen Zug! Nö, ich ruf doch jetzt an, ey. Kann ja ruhig wahr sein, warum spielt der denn nicht? Ja? Was machst du gerade? Ich will mir was zu essen. Sag mal, nimmst du das Spiel irgendwie ernst? Jetzt komm, mach deinen verdammten Zug. Ich Bin wieder da, ich mach mal kurz am Deutsch sprechen. Nö, ich sagte, wir sind Bock. Na gut, dann zerstör ich halt alles. Los dran. Alter, isst du immer noch? Wir spielen. So, setz eine Karte und du bist dran. Nö, lass dir nicht zu. Puck. Naja, dann, dann halt eben so Angriff. Du bist dran. Hm. Warte mal. Was? Wo willst du jetzt denn hin? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Mach deinen Zug. Alex, Alex, Alex. Was machst du da? Hallo? Hm? So, muss wir erstmal noch kurz was zu trinken holen. So, ich spiele noch ihn und Attacke. Mach mal. Na, ah, Torf. Jetzt mal ziehen und. Nee, die Krise. So, jetzt zu Game 2, ey, gibt's ja wohl nicht. Ich fange an. Hm. Damit lässt sich doch arbeiten. Ich setze ein Monster und zwei Karten. Jetzt soll er mal zeigen, was er hat. So, wen wollen wir nicht? Hm, ich glaube, den wollen wir nicht. So, dann wollen wir mal sein Monster killen. Na gut, daneben nicht. Eine Karte verdeckt? Soll er mal machen. Verdammt ey, Magier des Glaubens umsonst. Egal, ich rufe jetzt Shinzo. Was soll er machen mit seinen ganzen Fallen? Im nächsten Zug ruft er deinen verdammten Truppen in Exil. Dann beschwöre ich meinen Reaper und dann zündest du einen verdammten TT. Und dann, ja, dann hast du gar nichts mehr. Und dann bekomme ich die Oberhand im Spiel und dann werde ich gewinnen. <lacht> Doch erstmal... So, erstmal Angriff. setze seine Karte, soll er auch Truppen in Exil spielen. So vorhersehbar. <lacht> Dann wollen wir mal TT zünden. Summon Reaper. Nein, der ist Nein. auf Nein geklickt. Warum macht er das nicht? Ist der irgendwie blöd? Egal, dann nehme ich ihn halt in Handkarte. Attacke. Irgendwie habe ich noch Hunger auf dem Nachttisch. Alter, nicht sein Ernst. Will er mal machen, Alter? Nö, Ruf den wieder an. Das kann nicht angehen. Ah, jetzt will er weiterspielen. Das ist aber schön. Toll, mach mal deinen Scheißzug. Ja, <lacht> mit Univers angreifen. Und dann soll er mal machen. Ja, muss ich jetzt halt sein reißenden Tribut zünden. Das lohnt sich. Wie ein Workout nebenbei. So, dann bin ich wieder dran. Dann hole ich mir mal ein Monster. Und Klaus sein Und Angriff. Ja, das sieht doch ganz gut cool aus. Oh nein, ich falle hier nicht gegen ihn. Ich hole meinen Shinzo und zerstöre sein Monster. Attacke. So, was willst du machen? Du spielst keine Tributmonster und spielst fast nur Fallen. Sag's mir, was willst du noch tun? Oh, Msc. Ja, den kann ich gut gebrauchen. <lacht> natürlich, natürlich hat er MST. Ich meine, warum auch nicht? was Gutes. Ja, natürlich nicht, ey! Jo. Das war doch ein nettes Spiel. Hat Spaß gemacht.